Los geht's. So, wir haben in anderen Videos schon manche sozusagen Grundrechnungen, die Vektoren betreffen. Jetzt schauen wir eine Sonderart von Rechnung zwischen zwei Vektoren, die das sogenannte ja Und wie wir schon gelernt haben, es gibt so äh, Größen, die halt so brauchen, die halt sind die vektorielle Größen. Ja. Und es gibt Größen, die sowas die Zeit oder die Masse Kilogramm ja da hat es keine Richtung im Raum die Geschwindigkeit hin und äh, das Skalarprodukt ist ein Sonderfall wir multiplizieren Vektoren also etwas das Richtung im Raum hat ist doch ein Skalar also eine Größe eine Zahl ohne ohne richtung in raum ja die schon schon aber ohne richtung in raum hat ja das ist das von vektoren das ist halt in physik und auch in anderen wissenschaften reich von mancher rechnungen so wie macht man so ein skalarprodukt nehmen fall da haben wir zwei vektoren das skalarprodukt schreibt man mit einem punkt und man multipliziert oben mal oben, also die x-Koordinaten miteinander. Und dann addiert das Ergebnis zur, zum Produkt der y-Koordinaten. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Hier Vektor 3-2 minus mal Vektor 5, 3 mal minus 1 plus minus 2 mal minus 5. Das ist minus 3 plus 2, also 7. Wir sehen, das Ergebnis eines Skalarprodukts ist eine rein ist kein Vektor mehr, okay? Das Ergebnis eines Skalarprodukts ist kein Vektor mehr, sondern eine Zahl, ein sogenanntes Skalar. Und das war halt zwischen zwei Vektoren. Mit Hilfe dieses Produktes kann man auch den Wind berechnen. Der Cosinus des Wickels, phi nennen wir das jetzt, zwischen zwei Vektoren, lässt sich durch folgende Formel berechnen. Ja? Cosinus von phi ist das Skalarprodukt der beiden Vektoren, was wir gerade gesehen haben, durch... Wenn wir das in Erinnerung haben, das Produkt der Beträge, die Beträge sind zahlen, ja... Das Skalarprodukt hingegen kann auch eine negative Zahl sein. Okay. Also, äh, die Gegenrechnung von Cos ist Arcus Cosinus, also Bogen von Cosinus. Also das heißt, da kann man mit der Gegenrechnung sofort den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen. Ja? Winkel zwischen zwei Vektoren, also zum Beispiel zwischen... Äh, Vektor, ist der Winkel hier Zeta genannt. Ja? Und nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel, der Vektor A, der ist 4 minus 3. Sein Betrag, wie wir schon in einem anderen Video gesehen haben, mit Hilfe des Satzes von Pythagoras, das ist die eine Seite, die andere Seite eines rechtwinkligen 3x, also der Betrag ist 5 genau. Ja? Wurzel von Quadraten der äh, Komponenten des Vektors. Und der Vektor B, sagen wir mal, ist Minus 2,1 und 2. Also der Betrag, die Länge also dieses Vektors, wie lang er ist, der ist 2,9 Einheiten, egal welche die sind, lang. Jetzt, wie kann man den Winkel berechnen? Man muss erst das Skalarprodukt berechnen. Und das ist, wie wir schon gesehen haben in diesem Video, 4 mal Minus 2,1 und Minus 3 mal 2 insgesamt Minus 14,4. Und das Skalarprodukt durch das Produkt der Beträge, das ergibt sich, da ergibt sich eine Zahl und die Umkehrfunktion von Cosinus, wenn man das so macht, da ist das Ergebnis genauso viel. Somit kann man auch den Winkel berechnen. Aufpassen bei Taschenrechner, es kann sein, dass wenn jemand hier das versucht, also diese Rechnung zu machen, dass hier eine andere Zahl vorkommt. Es ist dann wohl möglich, dass hier nicht Grad ist, sondern eine andere Einheit für Winkel, zum Beispiel Radians. Orthogonalitätskriterium. Was bedeutet, wann stehen zwei Vektoren senkrecht aufeinander? Man sagt auch normal aufeinander. Wenn zwei Vektoren normal aufeinander sind, dann ist der Winkel halt 90 Grad. Und das kosinus von 90 grad ist 0 ja? das bedeutet in diese wird diese äh, rechnung hier also das skalarprodukt 0 sein und umgekehrt wenn das skalarprodukt äh, 0 ist dann haben wir die umkehr ist unaufweichlich dass die äh, der winkel dazwischen 90 grad ist also zwei nur dann Zueinander, wenn ihr skalarprodukt 0 ist was das bedeutet mit diesem nur dann beide richtungen also wenn das skalarprodukt 0 ist dann sind sie normal zueinander und wenn der winkel 90 grad ist also umgekehrt dann ist das das war eine kurze darstellung des skalarproduktes danke sehr